Hi Michael. Hallo. Äh, du stellst äh, welches CMS vor? Ich stelle OpenCMS vor. Wunderbar. Ähm, wie lange gibt es denn OpenCMS schon? OpenCMS ist hier auf der CEWE im Jahr 2000 vorgestellt worden, also 13 Jahre haben wir es jetzt auf dem Buckel. Äh, würdest du, oder anders formuliert, äh, welche, welche Zielgruppe spricht denn OpenCMS direkt an? OpenCMS spricht ja, mittlere Unternehmen, teilweise auch größere Unternehmen an, äh, die halt ihre Webseite, Intranet mit ja, auch einer Java-basierten Lösung eben bauen wollen. Gibt es da irgendwie eine spezielle äh, Nische, die OpenCMS einnimmt? Ähnlich hm. wie Typo3 äh, macht riesengroße Projekte für große Unternehmen. Ähm, Drupal ist sehr in der Community-Welt sehr beliebt. Äh, in, welcher, in welchem Bereich ist denn OpenCMS? OpenCMS wird häufiger im Bankenversicherungsumfeld eingesetzt, wahrscheinlich auch tendierend daher, weil wir eben auf Java setzen und dass eben in, diesem, in dieser Branche halt sich verbreitete Technologie ist. Kannst du uns zwei Vorteile von OpenCMS nennen? Das eine ist auf jeden Fall Java in meinen Augen und die sehr einfache Bedienung für Redakteure, weil das ist das, wo wir in den letzten Jahren halt einen Schwerpunkt draufgelegt haben, dass die Bedienung für den Enduser, sprich derjenige, der die Content später pflegen muss, so einfach wie möglich ist. Welche Nachteile bringt äh, OpenCMS mit? Ja, da würde ich auch wieder sagen Java, weil auf der einen Seite ist es sehr gut, auf der anderen Seite aber braucht es halt auch mehr Ressourcen als andere äh, vergleichbare ähm, Technologien. Und man hat halt eben doch einen größeren Overhead, den man da eben an der Stelle braucht. Mit allen Vor- und Nachteilen, was auch die Entwicklung betrifft. Weil Java-Code ist halt häufig längerer Code. Wie viele aktive Community-Mitglieder habt ihr momentan? Es um, ist schwer zu sagen. Um, also, ich weiß, beim letzten Release, was wir gemacht haben, da waren ungefähr 60 äh, Entwickler mit involviert aus weltweit. Uh, aber die aktive Community über Mailingliste, Foren und so weiter, die ist bei ein paar Tausend. paar Tausend, ja. mhm. Welches ist denn so die bekannteste Seite, die mit OpenCMS äh, realisiert worden ist? und kannst du sie nennen. Das ja, ist schwer zu sagen, also mobile.de setzt zum Beispiel ein, zwar nicht für die Suche der Fahrzeuge, aber alles was mit Content wirklich zu tun hat, wird im Hintergrund durch den Open CMS verwaltet. Mhm. Ähm, dann auch noch was sehr groß ist, ist das Erzbistum in Köln. Ist jetzt vielleicht nicht so bekannt wie was anderes, aber die haben halt wirklich sehr große Auftritt, ähm, ja regionweit. Mhm. Wie gefällt dir denn so grundsätzlich, ich meine du bist erst heute zwar gekommen, aber wie gefällt dir hier die ähm der Stand, der CMS-Garden letztendlich, wie findest du die Idee, dass man alle CMS-Systeme so unter einen Hut bringt und das einfach mal nach außen hin äh, präsentiert? Finde ich sehr gut. Äh, man kann halt auch mal direkt vergleichen. Man, kein CMS ist das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 CMS-Systemen auf der Cebit. Könntest du das vorstellen? Würde dir würde es Spaß machen, wieder kann nächstes mehr, Jahr anzutreten? Kann ich mir sehr gut vorstellen. Vor allen Dingen, ja, man zeigt halt eben auch Leuten, was für Möglichkeiten das System eben bietet, äh, die man sonst vielleicht gar nicht angesprochen hätte. Mhm. Das hat der Vorteil an so einer Messe. Wunderbar, Michael. Ich bedanke mich herzlich bei dir ja. und wünsche dir noch einen schönen Aufenthalt, äh, schönen Aufenthalt auf der Cebit.